auf dem Weg zu einem weiteren Haus besucht und da noch keine Funktverbindungen da wie steht, dass es recht neu ist, müssen wir das Motorteil nehmen. Hier in dem Projekt finde ich es sehr sehr toll, dass es so eine Art Individualarbeit auch ist, weil ich habe viele Hausbesuche und dann kann ich wirklich individuell eine 1 zu 1 Betreuung mit den Menschen mit Behinderungen zusammenarbeiten. Es ist eigentlich immer der Mensch im Zentrum meiner Arbeit. Mein Projekt heißt Künstliche Assoziation Amankai. Das ist ein Zusammenschluss von Familien oder eigentlich mehr Müttern, viele sind alleinerziehend wie alle Kinder mit Behinderung haben. Also ich habe ähm, studiert, so Richtung Sozialpädagogik, Pädagogik-Psychologie in die Richtung. Ähm, habe einen Bachelor gemacht und habe währenddessen schon Sozialarbeit gemacht. Habe mit Jugendlichen zusammengearbeitet, habe mit Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet, habe verschiedene Praktika gemacht. Ahora Francisca le está enseñando, este ha sido, tiene su meta de enseñar a Flor este a leer, a conocer las letras, que Flor no sabe leer, no sabe escribir, pero Francisca se ha puesto esa meta y yo le he agradecido bastante. Me encantaría que Flor aprenda a leer. Sabe escribir su nombre, sí, pero no sabe escribir. Entonces, lo sorprendente ha sido que en las sesiones que he tenido con Francisca he aprendido a escribir. Mamá no sabía escribir. Für mich irgendwie schon immer klar, einfach mal was Neues kennenzulernen, neue Kulturen, in andere Lebenswelten einzutauchen, andere Wertestrukturen kennenzulernen. Ich habe, glaube ich, also grundsätzlich war weltwärts klar und dann habe ich über die Seite weltwärts in Peru geschaut, was werden da für, also gibt es da für Angebote und dann ist mir eigentlich am ziemlich schnell in die Augen gefallen. So. Wir haben jetzt hier gerade Taller de Pintura, das ist so eine Art Malkurs, einfach ein Zeichnen, ähm, was auch für die Kinder oder auch für die Mütter hier ganz, ganz wichtig ist, ähm, weil es so eine Art Entspannung ist, eine auch so relaxing, in dem Sinne, dass die zu Hause normalerweise ganz viele Probleme haben. Die Mütter sind alleinerziehend oft, haben ganz viele Kinder, zum Beispiel irgendwie noch ein Baby, noch ein Kind mit schwerer Behinderung. Und das ist hier so eine Art Freiraum, Entspannungsraum, um auf andere Gedanken zu kommen und einfach mal wirklich sich aufs Malen zum Beispiel zu konzentrieren. Und es ist auch sehr interessant, wie es hierbei sich die Kinder entwickeln. Ich glaube, ich habe ganz, ganz, ganz viel Gelassenheit gelernt, dass man einfach, einfach Dinge so hinnimmt, wie sie sind und das Beste draus macht, zufrieden ist mit dem, was man hat. Und ja, einfach, dass man in dem Moment lebt.